Wie wird man zu einem Verkäufer unserer Produkte? Nun, zunächst einmal ist das Wort Verkäufer wahrscheinlich ein zu großes dafür. Wir verwenden ein Empfehlungssystem. Jeder kann sich ganz einfach ohne etwas auszugeben bei uns registrieren und unsere Farmen weiterempfehlen. Wenn seine Empfehlungen zu Käufen werden, beginnt er Provisionen zu verdienen. Alles ist ganz einfach. Es ist natürlich wünschenswert, unsere Visionen zu verbreiten und darüber zu sprechen, dann werden Sie sehen, wie Ihre Karriere beginnt, steil zu wachsen.